wie Motten. Der Schrecken für alle Leute, die gerne Wollbekleidung haben, das sind Motten. Die Motten, die fliegen in die Schränke hinein, in die Kommoden und fressen sich dann, mit ihre, also ihre Larven fressen sich dann durch das Eiweißgewebe der Wolle hindurch. Die finden das ganz furchtbar lecker, aber wir finden das sehr unschön, dass wir dann in der Wolle kleine Löcher haben. Da helfen so ein paar kleine Hausmittel, die schon seit Jahrhunderten überliefert sind. Motten hassen bestimmte ätherische Öle, zum Beispiel Lavendel. Also wenn du dann Lavendelblüten nimmst und äh, kleine Säckchen befüllst, dann kannst du die schön in den Schrank oder in die Kommode hineinlegen und das mögen die Motten nicht und hält sie davon schon mal ab. Eine andere, die eine selbe Wirkung haben, zum Beispiel diese Zedernholzscheiben. Zedernholz mögen die Motten auch nicht. Du siehst, das sind jetzt Ringe mit einem Loch, die werden über den Kleiderbügel gehängt und ab und zu kannst du mal hingehen mit ein bisschen Schleifpapier das Holz anrauen und dann entströmt wieder noch mehr ätherisches Öl und eine andere Möglichkeit, das ist dann so ein Spray, in dem sind dann äh, bestimmte ätherische Öle enthalten, dass die Motten auch nicht mögen. Das wäre dann vorbeugend gegen die Motten. Und was die Motten auch nicht mögen, das ist übrigens Bewegung und Licht und Luft. Das heißt immer wieder mal den Schrank öffnen, die Kleider so ein bisschen ähm, auswedeln, mal rausholen, wieder neu einsortieren. Dann werden sie gestört. Das mögen sie auch nicht.